Ja, ich wollte noch äh, anmerken, 21.10. bis 27.10. in Wien findet die Privacy Week statt. Das heißt, unter privacyweek.at kann man da das Programm einsehen. Es gibt auch einige Vorträge zu verschiedensten Bereichen. Zwei Vorträge werden auch von Epicenter Works sein. Äh, genau, da wollte ich noch darauf hinweisen.